Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ah. Ich, würd, ich würde gerne mit Knusprig Knusprig sprechen. Mit Herrn Knusprig Knusprig meinen Sie? Ja, genau, mit Herrn Knusprig Knusprig. Mhm. ist am Apparat. Es freut mich, Sie zu hören. Mein Name ist Herbert Dominik. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon gehört, der nette Herr hier an der Leitung, der klingt auf jeden Fall wieder ultra seriös. Seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr solche Leute an der Leitung habt. Legt im besten Fall direkt auf. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Ja, Und ich rufe Sie an, weil Sie bei unseren Werbung angemeldet, beim Ultrofit, ist das richtig? Oh, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wann war das? Bitte? Wann war denn das? Es war zwei Tage vor. Ach, das kann sein, aber das ist ja nur schon ein bisschen her. Mhm. Worum geht's denn da? Habe ich da ich was falsch gemacht? Sie haben also, weiß ich nicht, was haben Sie gemacht, aber ich habe mhm. von Sie eine Anmeldung, deswegen ich rufe Sie an. Zwei es geht um der finanzielles Einmeldung. Das geht über zusätzliches Einkommen, über Wie ja. Wissen Sie das? Ja, also haben Sie mir jetzt gesagt, ja. Jetzt weiß ich das. Ja, ich habe Sie gesagt. Und hatten hm. Sie schon einige Erfahrung in diesem Bereich, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht hatten Sie Erfahrung? Nee, nee, also bisher, bisher nicht. Nee, m -m. Ich habe mich Wenn immer gedrückt. Okay, ich gedrückt vor den Erfahrungen. Ah, bitte einen Moment. Mhm. Wissen Sie zufälligerweise, wie man eine Mikrowellentür aus der Verankerung rausbekommt, damit man da mal den Dreck das also, machen kann? Also, ja, knusprig, knusprig, wissen Sie? Also, mhm. ich kann Sie direkt mit Ihren Finanzberaterinnen verbinden, okay? Das können Sie, ja, nur dann machen wir das so, ja. Ja, können Sie. Ja. Und wo ist jetzt der Finanzberater, der verbindet werden soll? Hallo? Das geht ja von Anfang an schon wieder absolut abartig los. Der erste Mitarbeiter, den wir jetzt hier an der Strippe hatten, der scheint ja wohl irgendwie nicht so richtig mit seinem Job zu klar zu kommen. Denn wozu brauche ich denn jetzt schon gleich am Anfang des Gesprächs, nach dem ganzen Blabla, schon den nächsten Mitarbeiter in der Leitung? Ist der neu und kann das alles noch nicht und braucht der Hilfe oder wie? So, also, naja, schauen wir mal, wie das nette Gespräch hier weiter verläuft. Nein, tut mir leid, mein Finanzberater ist beschäftigt, er kann mit Sie nicht sprechen. Und Warum denn das? Weil wir so viele Kunden haben, in ganzen Europa. Also Nu kann er doch nicht, oder wie? Also, wer soll denn das jetzt noch verstehen? Der bietet mir hier den Finanzberater an und Nu kann er nicht, weil äh, wegen die ganze Europa, die hat ja Kunden, also er, also weiß ich nicht. Was soll denn das werden? Er bietet mir jetzt ja an, dass ich jemand anders ans Telefon bekomme. Hab mich schon gefreut, dass der Nächste vielleicht ein bisschen besser Deutsch kann. Und nun müssen wir doch den hier ertragen. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Hey, Mosby, Mosby. Sie verlieren sehr große Möglichkeit, mit okay. uns mitarbeiten. Verstehen Sie? Warum verliere ich denn die Möglichkeit? Das habe ich nicht verstanden. Weil ich rufe Sie an, ja, ja um Sie diese Möglichkeit anzubieten. Mit mhm. uns mitarbeiten. Verstehen genau. Sie das? Ja. Naja, genau genommen verstehe ich jetzt nicht, was der von mir will. Warum verliere ich denn jetzt die Möglichkeit, an Finanzbörse reich zu werden, wenn ich ihn dran habe? Ja, ich glaube, vielleicht war er hier ungewollt. Äh, dann ehrlich zu uns, denn da verliere ich definitiv die Möglichkeit, am Finanzmarkt zu handeln, wenn ich da mein Geld einzahle. Und wenn ich da alles von mir reinstecke, was ich hätte, dann habe ich definitiv keine Möglichkeit mehr, auf einer seriösen Plattform mein Geld zu investieren. Weil es schlichtweg weg ist, das Geld. Denn, naja, von Anfang an wirkt das hier schon absolut abstrus. Was will der jetzt eigentlich ganz genau von mir? Warum soll ich denn verlieren? Ich habe Sie doch noch in der Leitung. Nein, Sie haben noch nicht verloren. Ich, ich empfehle Sie. Dann treffen Sie die Entscheidung, ob Sie verlieren oder nicht. ja? Ach so. Mhm. Ich also, hatten hat Sie schon einige, also, hatten Sie schon einige Erfahrungen im Finanzmarkt, mit Krypto, mit Finanzen? Nee. Damit hatten nicht. Sie nicht, echt? Nee. Und aus ist ja. ein sehr populäres Thema. Ja. Ach Gott. Ich dachte, ich wollte was verpassen. Wissen, Sie. wissen nee. Sie, das, ja? Nee. Woher denn? Also, von Massenmedien, im Massenmedien, das ist ein sehr populäres Thema. Was sind denn Massenmedien? Sie wissen nicht, was ist das Massenmedien? Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, was Sie darunter meinen. Also in Massenmedien, dieses Thema ist sehr populär. Also wie kann man zusätzliches Einkommen erreichen? Wissen hm. Sie, wie das machen? Nee, aber ich gucke ja auch kein Fernseher. Oh, dann erzähle ich Sie das, wie das machen. Okay, wissen ja. Sie hm. das? Ja, na klar. Wenn ich da was Alles klar. Also, schaut, ja, bitte nicht verpassen, weil ich nicht so schnell für mhm. Sie sprechen werde, okay? Ja. Also, schauen Sie, wir arbeiten in zwei verschiedenen Richtungen. Also, manuell und automatisches System. Haben Sie darüber etwas gehört, oder? Äh, nee. Haben Sie das nicht gehört? Oh. Nee. Also, oder schauen Sie, manuell, manuelles System. Bedeutet, dass Sie Ihren persönlichen Finanzberater haben werden und von ihm werden Sie erfahren, wie funktioniert Finanzmarkt. Ja? Und der arbeitet dann nur für mich und die anderen, denn, also der ist dann nur für mich da. Ja, dieser Finanzberater wird nur mit Sie arbeiten und okay. er wird mit Sie immer Schritt beim Schritt gehen. So, schon alleine die Aussprache, wie er hier Deutsch spricht, verrät uns, dass der definitiv nicht an irgendeiner Finanzagentur oder Finanzfirma oder was auch immer arbeitet. Das kann einfach nur wahnsinniger Betrug sein, denn eine seriöse Bank stellt definitiv nur Leute ein, die auch flüssig Deutsch sprechen können, denn was sollen das? Also es kann ja kein Beratungsgespräch werden, wenn man hier so ein Gestammel an der Leitung hat. Aber das Wahnsinnigste an diesem Gespräch hier ist eigentlich, dass er jetzt hier so tut nach dem Motto, Oh, wenn man da noch nicht eingezahlt hat, wie geht denn das? Man muss ja unbedingt an der Finanzbörse irgendwas machen. Naja, also grundsätzlich ist die Börse erstmal hochspekulativ. und äh, es gibt nie eine 100% Garantie, dass ihr auch da das Geld, was ihr dort reinsteckt, wieder rausholt. Das ist vom Prinzip eine 50-50% Chance, dass man da Gewinne macht. Tja, man muss sich halt auch ein bisschen auskennen und gerade wenn es hier ums Traden geht, arbeitet man ja auf dem kopierten Markt und nicht direkt bei der Börse, sondern lediglich bei denen auf der Börse, auf der eigenen Börse, auf der eigenen Webseite. Der Markt ist lediglich kopiert. Schon alleine, wenn man bei seriösen Firmen arbeitet, kann es sein, dass das vielleicht auch eher zu Verlusten führt als zu Gewinnen. Denn grundsätzlich will eine Firma immer Profite machen. Und diese Firma, naja, da geht es gar nicht um irgendwelche Profite, sondern einfach nur darum, dass wenn ihr euer Geld dort überwiesen habt, die Kohle ganz weg ist. Die stecken sich das Geld zu 100 Prozent in die eigene Tasche und melden sich danach nie wieder bei euch. Auch wenn die euch hier jedes Mal irgendeinen Finanzberater versprechen, der wird nie bei euch anrufen. Das Geld ist einfach weg, wenn ihr es überwiesen habt. Das ist gut. Das ist wichtig für Sie, ja, Ihren persönlichen Finanzberater haben. Mhm. Ich meine, das ist sehr gut. ja. Ja. Auch von ihm werden Sie erfahren, wie gesagt, wie funktioniert Finanzmarkt, wie mhm. richtig zu handeln, ja. also den Sie schon keine Erfahrung haben, Sie werden das wissen. Und mit welchen Möglichkeiten, also Instrumenten, Aktionen oder Bit äh, Kryptowährungen ist es besser zu handeln? Mit welchen ist es besser nicht zu machen? So kein alles Geld kann verlieren. Und mit, ja. dies, mit anderen kann man Geld bekommen. Verstehen Sie, das es sehr wichtig ist. Weil in der Welt passieren sehr schlechte Dinge. Vielleicht haben Sie gehört von Nachrichten. Ich gucke auch keine Nachrichten. Sie gucken keine Nachrichten, aus nee, welchem Grund? Na, weil das ist ja gruselig und meistens kommt ja da nur Kacke. Haben Sie Angst, haben Sie von Nachrichten? Nee, Angst habe ich vor Nachrichten nicht, aber ich finde die albern und deswegen habe ich gelassen, die zu gucken. Da kriegt also. man ja nur Angst, wenn man da den ganzen Blödsinn immer glaubt, was die da erzählen. Und was sind Sie von Beruf? Nur Sprechen, nur Sprech. Von Beruf? Da bin ich Tortenheber. Wer sind Sie? Von Beruf bin ich Tortenheber. Was ist das bedeutet? Ich ja. hab noch nie gehört das. Ne? Na, wenn Sie einen Kuchen gebacken haben, und da ist ein Stück Kuchen auf dem Teller, das muss man ja irgendwie hochkriegen, und dafür brauchen Sie einen Tortenheber. Okay, okay, mhm. also schauen Sie, auch zweites System haben wir automatisches System, wenn Sie keine Zeit haben. Haben Sie mhm. viel Freizeit oder nein? Ja, ja, sehr viel. Sehr viel Freizeit haben Sie. Ja, viel zu viel. Und wie verdienen Sie Geld, wenn Sie diese Zeit haben? Na, gar nicht. Sie haben gar nicht Geld. Nee, also keine Zeit, aber Geld. Keine Zeit, keine Geld. Und wie Sie leben? Wie ich lebe. Wofür leben Sie, ja? Wofür leben Sie? Für den Staat. Für den Staat. Also Sie bekommen diese Steuern, ja? Mhm. Die Menschen arbeiten und sie bekommen Steuern. Und wissen Sie, dass die Menschen werden nie, nie immer arbeiten? Und die Steuern können kaputt sein. Und dazu brauchen Sie Geld. Mhm. genau. Deswegen ja. habe ich Sie ja jetzt am Telefon. Und Sie werden diese Möglichkeit haben, zusätzliches Einkommen bekommen, ja? Ja, ja. Also persönlich, persönlich für Sie, ich empfehle, also Manualsystem, weil Sie, wie gesagt, Ihren persönlichen Finanzberater haben werden. »Also so richtig bin ich ja noch nicht dahinter gekommen, was er jetzt genau von mir möchte. Also, ja, eins ist klar, Geld möchte er definitiv von mir haben. Aber das Problem ist hier, was der hier macht, der versucht sich auf meine Wellenlinie irgendwie herabzulassen. Ich erzähle dem ja lauter Blödsinn, irgendwie gibt das ja auch alles gar keinen Sinn. Beim Beruf hat er schon von vornherein überhaupt gar nicht erst zugehört.« oder zumindest selbst bei der Erklärung abgeschaltet. Ich weiß es nicht. Wozu will denn der denn diese Information haben, wenn er dann aber gar nicht darauf eingeht, was ich gesagt habe? Und naja, er hat ja dem Anschein auch nach gar nicht mitbekommen, dass das komplett Blödsinn ist, was ich Ihnen hier erzähle. Tja, weil letztendlich geht es ja auch nicht darum, was ich da antworte, sondern es geht einfach nur um, ja weiß ich nicht, Vertrauen erwecken, Smalltalk... Keine Ahnung. Vielleicht will er dann daran ansetzen, dass man sein Leben ja verbessern kann, wenn man da investiert. Naja, nur das Gegenteil ist eben der Fall. Es gibt halt eben verschiedene Varianten von solchen Plattformen. Manche Plattformen, die rufen euch tatsächlich danach noch mal an, um dann euch irgendein Schauspiel vorzuspielen. Es kommt immer auf die Professionalität der Betrügerplattform an, wie gut die eben aufgebaut ist. Es gibt Webseiten, die sind danach einfach offline, nach ein paar Tagen oder Wochen, wenn ihr euch da registriert habt und nach dem Erstanruf und es passiert einfach gar nichts, wenn ihr euer Geld eingetragen habt. Gezahlt habt. Also es ist einfach nur weg. Und dann gibt es noch die Plattformen, die euch dann ein Schauspiel vorspielen. Dass man tatsächlich 250 Euro dann sieht auf dieser, auf dieser Plattform oder eben auch Dollar, wenn man das Geld eingezahlt hat. Ja, es ist aber dann nur ein Demokonto und nicht das Echtgeldkonto. Und naja, wie der Name schon sagt, bei einem Demokonto kann man halt einfach alles eintragen. Und wenn ihr euch noch einen Bonus versprechen, dann habt ihr beispielsweise, wenn ihr 200 Euro einzahlt, plötzlich 300 Euro oder Dollar in dieser Plattform stehen. Nun ja, und dann ruft der Finanzberater an und will euch helfen. Und naja, möchte dann natürlich nochmal eine Nachfinanzierung von euch haben, beispielsweise nochmal 1000 Euro. Um dann nochmal richtig durchzustarten auf dem Handelsmarkt. Hier spielt man euch dann irgendwelche Gewinne vor. Naja, aber letztendlich ist es trotzdem wieder das Gleiche. Eure Kohle, die ihr dort reinschiebt, ist eine Einbahnstraße. Ihr könnt dorthin Geld überweisen, aber zurück bekommt ihr definitiv nichts mehr. Und Sie ja. werden von Sie alles Gutes erfahren, ja? Mhm. Dann habe ich jetzt noch einen Leibeigenen mehr, das ist gut. Okay, und schauen Sie, dazu anfangen, anfangen, brauchen Sie kleinen Startkapital? Vielleicht, ich denke, dass Sie dieses Geld haben. Weil Schon sehr interessant, wie aufmerksam dieser nette Betrüger hier an der Leitung zugehört hat. Ich habe ihm ja erzählt, dass ich Tortenheber vom Beruf bin und er hat ja auch nachgefragt, was das genau für ein Job ist. Äh, mittlerweile redet aber die ganze Zeit nur noch davon, dass ich irgendwie Sozialleistungen empfange. Habe ich ihm jetzt so nicht gesagt. Da war ja diese Steuergeschichte, was er da so plemplem plem irgendwie mit eingebracht hat. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das noch irgendwie ein Überbleibsel aus dem Telefonat, was er irgendwie vorher mit einem Betrugsopfer hatte. Kann ich euch nicht genau sagen. Also auf jeden Fall beweist das hier, dass der nicht bei der Sache ist. Also außer bei der Sache, dass er Geld haben will. Das erzählt er uns ja jetzt hier gleich mit den ganzen Paketen, die wir da kaufen können. Aber naja, er ist definitiv nicht bei der Sache beim Zuhören. Tja, und ich gehe mal davon aus, dass ein seriöses Unternehmen äh, nicht so plemplem irgendwie Dinge mit einbringt ins Gespräch, die vorher ja so gar nicht stattgefunden haben. Schon interessant. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Deutschland finanziert ihre Leben, ja? Ja. Also diese Startkapitale bestehen aus ganz einfachen Preisen. Also erstes Preis ist nur 250 Euro. Das ist also nichts für Deutschland. 250 Euro gehe ich einmal in Supermarkt und alles und brauche ich 300 Euro. 50 Euro ist mir zu, zu klein. Ja, das stimmt. Ja, und mit diesem Geld, also 250 Euro, werden Sie auf drei Plattformen arbeiten und können Sie pro Tag circa von 7 bis 14 Euro zu verdienen. Das ist gut, ja? Kann man doch auch mehr verdienen. Natürlich, auch gibt es 500 Startkapital. Mhm. Mit diesem Startkapital kann man von 14 bis, bis 24 Euro verdienen. Geht da nicht mehr? Ja. Und von 1000 Euro können Sie von, von 24 bis 48 Euro verdienen, wenn mhm. 1000 Sie angeben. Also was hier bei dieser Firma tatsächlich mal komplett neu ist, dass die mit den Gewinnen, die man da erwirtschaftet, dass die dann nicht so extrem übertreiben, wie es ja sonst so oft ist. Denn meistens wird ja fleißig und kräftig übertrieben, dass man da richtig reich wird, wenn man da so ein paar Pisslinge einzahlt. Das macht die Firma hier tatsächlich mal ein bisschen anders und nennt nur kleine Gewinne. Und das könnte vielleicht in dem einen oder anderen Fall dazu führen, dass der eine oder andere eben auch dort sein Geld drin versenkt. Naja, aber eigentlich... Sollte man schon alle wie Abbieter sich versucht zu präsentieren, feststellen, dass da was nicht stimmt. Grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein, wenn euch einfach irgendjemand anruft und euch irgendwas verkaufen will. Legt in solchen Fällen immer direkt auf. Auch wenn ihr euch wirklich auf solcher Plattform mal aus Versehen registriert habt... Das Problem ist, naja, solche Anrufe werden dann nicht aufhören. Ihr werdet immer wieder solche Anrufe bekommen, sobald eure Telefonnummer einmal im Umlauf ist. Von daher, wenn eure Nummer nun einmal bei sowas bekannt geworden ist, informiert auch all eure Familienmitglieder, dass wenn so jemand bei euch zu Hause anruft, dass der bei euch nichts Gutes möchte. Oder euch nichts Gutes möchte in diesem Fall. Ja, Gute ist, Möglichkeit, ja? Wer ist denn eigentlich derjenige, der Ihnen da immer alles vorsagt? Nein, ich bin allein im Ruhm, wie gesagt. Aha. Weil da redet doch immer einer und sagt ihm, das was sie vorsagen. Also ja. ah, darunter über mich, äh, also spiel Musik, weil also okay. ich brauche auch ein bisschen Relax. Ja, und ja. dieses äh, macht Relax keine Anstrengungen. Ich mag Relax auch. Die Musik habe ich hier in dem Fall mal ganz gut rausretuschiert bekommen, beziehungsweise war die auch nicht besonders laut bei dem Betrüger. Der hat vielleicht mal ein nicht ganz so schlechtes Headset aufgehabt. Aber schön, das hat die Musik für seinen Relax braucht. Tja, also ich weiß mal nicht. Bei der normalen Bank läuft keine Musik im Hintergrund. Und in einem normalen Callcenter auch nicht. Weil letztendlich erschwert die Musik ja nur das Ganze. Und davon mal abgesehen... Wenn man von Deutschland aus anruft, haben wir auch sowas wie die GEMA. Da läuft garantiert nicht einfach so laut Musik im Hintergrund, denn dafür müsst ihr hier in Deutschland Steuern bezahlen. Und vor allem, wenn es dann noch die Kunden am Telefon hören. Ist ja fast wie ein Musikstream, live in die ganze Welt. Ist auch nicht so wirklich erlaubt, weil man verbreitet die Musik. Auch wenn die Gegenseite in der Regel nicht aufzeichnet, ist es trotzdem Verbreiten von Musik, die euch nicht gehört, wenn noch jemand am Telefon zuhört. Und ich glaube nicht, dass die sich freiwillig bei der GEMA angemeldet haben. Ja, Sie machen, natürlich. Also, ja. Herr Knusprich-Grosprich, mit welchem Betrag wollen Sie anzufangen? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn Sie sagen, das machen wir so, dann machen wir das so, wie Sie das sagen. Dann können wir das machen. Also, welchen Betrag? Also, sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen, ja? Ja, ja, natürlich. Klingt ja ganz gut. Ja, seriös. und mit welchem Betrag? Nein, nehmen wir das, da, was Sie gesagt haben, damit die 200... 250 Euro möchten Sie anzufangen, ja? Ja, ja, nehmen wir das. Okay. Mhm. Also alles klar. Also ja. Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Okay. Und äh, also zusammen jetzt wir können äh, für Sie Handelskonto zu eröffnen, ja? Kommt er dann auch nach Hause der Finanzberater, wie die nette Dame von der von der Sparkasse. Also noch einmal bitte, ich klicke. Kommt, kommt denn der Finanzberater auch nach Hause, wie die nette Dame von der Sparkasse? Nein, Sie werden oh. mit, mit ihm nur, also per e Mail also sprechen und wenn Achso. Sie brauchen, er ruft Sie an und Sie mhm. besprechen alles, was Sie brauchen, in ja. jedem Moment, wenn Sie wollen. Okay. Alles klar, dann sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen. Auf los geht's los. Okay. Dann sagen Sie mir bitte, Ihre äh, E-Mail-Adresse lautet gerald.hubschrauber.mdccfand.de. Ja. Aha. Okay, alles klar. Und Helikopter, haben Sie einen Helikopter. deutschen Ausweis? Nee. Okay, also sagen Sie, sagen Sie mir bitte, ich habe Sie schon... Alle Daten per E-Mail ge geschickt. Okay. Haben Sie schon das alles erreicht? Oder oh, nee. kommt? Darf ich nicht reingeguckt? Ja. Gucken Sie bitte im Spam vielleicht. Beim Spam. Sollen Sie erreichen Sie? Kennst du den Spam? Im Spam, im E-Mail. Wissen Sie, Spam? Okay. Ich dachte den Spam. Na, Spam, Spam, S-P-A-M. Hm. Ein schöner also gucken Ordner, Sie? Der ist bei mir ganz bunt und farbig. Also immer viel drin. Also gucken Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Haben Sie ja. geguckt? Ja. habe ich geguckt. Und was? Haben Sie erreicht schon? Wie, was meinen Sie? Soll ich Ihnen vorlesen, was da alles drin steht? Nein, also haben Sie alle meine Daten schon bekommen? Ach so, nee. Haben Sie noch nicht bekommen? Nee, nee, ist noch nicht da. Also können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse wiederholen? Ja. Gerald? .hubschrauber@medcc.de. Okay, einen kurzen Augenblick. Ich schicke Sie also noch einmal, wenn Sie das erreichen. Okay, Moment ja, bitte. Da kann ich, da kann ich warten. Das können Sie machen, ja. Wenn Sie das schon können, dann können Sie das machen. Also Moment bitte. Ja, Sie machen das wirklich ich, sehr gut. Ja, natürlich macht er seinen Job so richtig gut. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Es ist schon der absolute Wahnsinn. Normalerweise, wenn man bei irgendeinem Finanzprodukt was investiert, bekommt man ja vielleicht auch mal was schriftlich. Klar, bei Online-Trading kann man sich äh, online registrieren und man bekommt dann alles von der E-Mail zugeschickt. Aber grundsätzlich ist es auch so, wenn man sich bei so einer Trading-Plattform registriert, dann ruft euch da keiner an. Also nicht einfach so. Natürlich gibt es da Beratungen am Telefon, wenn man das gerne möchte. Aber dann habt ihr das von alleine gewollt. In der Regel sollte das eigentlich so laufen, dass nicht die Firma euch einfach anruft, sondern ihr müsst hier in Deutschland selbst sagen, dass ihr angerufen werden möchtet. Von alleine kann da nicht das Telefon einfach klingeln und vor allem nicht, dass dann da so jemand dran ist. Normalerweise versteht man dann die Person auch vernünftig und normalerweise erzählt die Person dann auch nicht so viel Dünches ringsrum. ringsherum. Naja, aber hier wird wieder sehr, sehr offenkundig sichtbar, dass es eigentlich nur darum geht, dass ihr möglichst schnell das Geld überweist und ja am besten nicht viel Fragen stellt. Also, schauen Sie, Herr Knusprig, Knusprig, ich ja. eröffne für Sie Handelskonto hm. mit okay. Ihrem persönlichen Login und Passwort. Das ist schön. Äh, und Sie sind also noch einmal Herr Lorioris, Knusprig, Knusprig. Ja, Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Okay, alles klar. Gut, also, wie gesagt, ich eröffne für Sie. Ja. Ihres Handelskonto mit das persönlichen Login und Passwort. Ja? ja, das ist gut. Ich schicke Sie dann alles und wir erstellen für Sie einen Code-Passwort, dass wenn ich zum Beispiel ich Sie rufe, Sie ja. sagen mir das, ich soll Sie das sagen, ob es richtig ist und dann wir danach arbeiten. Und Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Wie ja. gesagt, ja? ja. Er ruft Sie schön. auch an. Um hm. das Handelskonto zu aktivieren. Ja. Ja, einen Moment. Ich schicke Sie alles an wieder, okay? Sagen Sie okay. mir bitte, wenn Sie das erreicht haben, okay? Ja, da sage ich dann Bescheid. Okay, einen Moment bitte. Natürlich. Auch zwei wenn sein muss. Oder 43. <lacht> schon habe ich schon geschickt. Haben Sie schon erreicht? Und bekommen? Die, da muss ich mal schnell gucken. Einen kleinen Moment bitte. Bitte gucken Sie es schnell. Mhm. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Also ich habe sie im E-Mail geschickt, in ihre E-Mail-Adresse. Also in meiner ja, E-Mail-Adresse okay. ist nicht angekommen. Vielleicht haben Sie da einen Fehler gemacht. Na, vielleicht haben Sie mir schlechte E-Mail-Adresse gesagt. Gerald.hubschrauber.atmdssfang.de Ne, die ist nicht schlecht. Die, hat, die ist noch gültig. Die hat noch kein Verfallsdatum erreicht. Also haben Sie schon bekommen alles, ja? Was denn? Nein, nein, ist nicht da, da Ihre E-Mail, das, was Sie schicken wollten. Das ist nicht bei mir eingegangen. Das müssen Sie nochmal irgendwie richtig versenden. Das haben Sie nicht richtig gemacht. ist nicht angekommen. Und jetzt sprechen Sie Nö, jetzt spricht er nicht mehr. Wahrscheinlich hat er hier an der Stelle keine Lust mehr gehabt, mit uns weiter irgendwie die E-Mail zu suchen. Hm... Hat er einfach aufgelegt, ohne sich zu verabschieden und hat keinen Bock mehr gehabt. Wahrscheinlich war ihm das ganze Gespräch jetzt hier zu anstrengend und zu stressig. Der Kunde hat nicht so gut mitgespielt, wie er sich das vorgestellt hat, um einfach an die Kohle ranzukommen. Na, oder er hat unser Spielchen jetzt hier durchschaut. Ich weiß es nicht. Letzteres vermutlich eher weniger, weil für so intelligent halte ich dann die Betrüger doch wieder nicht. Denn, naja, die, die das Ganze hier, diesen ganzen Betrug am Telefon ausführen, das sind nicht die intelligenten schlauen Köpfe hinter dem ganzen System. Die schlauen Köpfe, die sind schlau genug, um sich nicht ans Telefon zu setzen und die sind auch schlau genug, nicht in solchen Callcentern aufzutauchen. Es ist einfach nur erschütternd, dass es solche Telefongespräche überhaupt gibt. Von daher informiert alle in eurer Umgebung, dass es sowas hier gibt. Umso mehr Menschen wir darüber erreichen hier mit diesen Videos, Umso weniger werden von diesen gemeinen Maschen eben auch beschissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal durchschauen und die Zeit so noch ein bisschen vertreiben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.